Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres geht der Pensionskassenbeitrag direkt auf das persönliche Alterskonto. Auf dem Alterskonto spart man Altersguthaben für die Zeit nach der Pensionierung an. Wird man pensioniert, so kann das angesparte Altersguthaben auf verschiedene Weisen ausbezahlt werden. Man kann sich für eine Kapitalauszahlung oder einen Rentenbezug entscheiden. Auch eine Mischung aus beidem ist möglich. Entscheidet man sich für die Kapitalauszahlung, erhält man das gesamte angesparte Altersguthaben auf einmal. Das Altersguthaben steht einem also sofort zur Verfügung. Danach erhält man jedoch keine weiteren Leistungen von der Pensionskasse. Entscheidet man sich für einen Rentenbezug, so erhält man monatlich bis ans Lebensende eine Rente von der Pensionskasse. Die Höhe der Rente hängt von der Höhe des Altersguthabens sowie dem BVG-Umwandlungssatz ab. Der BVG-Umwandlungssatz legt fest, wie viel Prozent des Altersguthabens man in einem Jahr als Rente erhält. Aktuell liegt er bei 6,8 Prozent. Man erhält also in einem Jahr insgesamt 6,8 Prozent des angesparten Altersguthabens als Rente. Damit die zweite Säule der starke Anker unserer Altersvorsorge bleibt, sind Reformen zwingend nötig. So muss der BVG-Umwandlungssatz langfristig gesenkt und über konkrete Regeln bei der Kapitalauszahlung diskutiert werden. Der ASIP bringt sich mit versicherten freundlichen Vorschlägen aktiv in die Diskussion ein.